Hallo, ich hoffe es geht euch allen gut und ihr seid gut in den Herbst gestartet. Ich fand es dieses Jahr echt krass, es hat plötzlich einfach so Schnips gemacht und von dem einen auf den anderen Moment gefühlt wurden alle Blätter bunt, sind runtergefallen, es wird kälter, es wird dunkler und ich habe das irgendwie noch nie so krass erlebt, dass es wirklich so von dem einen auf den anderen Moment war. Aber ja, jetzt ist Herbst, die kalte und vor allem dunkle Jahreszeit beginnt und ähm, tatsächlich bin ich im Moment ganz gut so im Lesefieber. Also ich habe gerade das eine beendet, habe jetzt schon das neue angefangen und habe irgendwie auch halt so viele Gute, die hier auf mich warten, weil ich ähm, letztens mit Luisa in diesem Buchladen war, Geisterschmiede hier in Berlin. Wenn ihr den nicht kennt, da solltet ihr unbedingt mal hingehen. Also es ist echt krass, weil der ganze Laden steht voll mit Büchern, die einfach alle so aufgereiht sind, ohne Regale. Ähm, diese Bücherstapel kippen auch regelmäßig um. Und wenn du da reingehst, hast du wirklich nicht viel Platz, um da durchzugehen. Also ich glaube, wenn man irgendwie ein bisschen breiter ist, dann kann man da nicht rein, weil es ist wirklich ein super enger Gang, der voll steht mit Büchern, aber es macht irgendwie Bock. Und da habe ich mir zwei Bücher gekauft und habe ich hier auf der Straße ein paar gefunden. Und deswegen bin ich gerade ganz gut aufgestellt. Und jetzt kommen wir endlich zum Punkt. Ich wollte euch heute mal so fünf Bücher zeigen. Sind es fünf? Ja, fünf Bücher zeigen, die, glaube ich, sehr gut so in diese dunkle Jahreszeit passen, die ihr euch vielleicht mal angucken könnt jetzt im Herbst und auch im Winter und die ich halt schon gelesen habe und sehr empfehlen kann. Deswegen, genau, geht es heute um Bücher. Buch Nummer eins, das ich euch empfehlen möchte, ist The Kind Worth Killing von Peter Swanson. Das ist jetzt ein englisches Buch, das gibt es natürlich auch auf, also auf Deutsch übersetzt. Ich würde aber tatsächlich sagen, selbst für Leute, die sagen, hm, ich bin nicht ganz so fit im Englischen, ich habe ein bisschen Respekt davor, englische Bücher zu lesen, das eignet sich dann sehr gut, weil das ist relativ einfach geschrieben und ähm, ja, also ich glaube, das ist wirklich ein Buch, ein gutes Einstiegsbuch in die englische Sprache. Ähm, das ist ein Thriller und es geht darum, dass ein Mann... Am Flughafen sitzt, seinem hat Verspätung und er trifft da auf eine Frau. Die freunden sich an, die trinken ein, zwei Drinks miteinander und ähm, ja, dann öffnen sie sich auch mehr und reden miteinander. Und dann erzählt der Mann plötzlich von seiner Frau und darüber, dass er sich wünscht, sie wäre tot. Und äh, ja, so geht es dann halt immer weiter und das ist halt so der Einstieg in das Buch. Und das Besondere daran ist, dass es halt wirklich ständig hin und her geht. Es kommt immer wieder was Neues, womit du gar nicht gerechnet hast. Und das Blatt wendet sich tausendmal. Und es ist wirklich unglaublich gut, unglaublich spannend. Ich habe auch schon gehört, dass es auf Deutsch wirklich gut sein soll. Also guckt euch das unbedingt mal an. Es ist aber nicht zu spannend. Ne? Also es ist jetzt kein Horror oder so. Also man kann danach noch schlafen. <lacht> Das nächste Buch heißt Deine kalten Hände von Han Kang. Han Kang ist eine koreanische Autorin, die auch schon ähm, öfter mal ausgezeichnet wurde, mit dem unter anderem Man Booker International Prize. Und ähm, ich kannte die vorher, wie gesagt, nicht. Und das Buch hat mich aber irgendwie total mitgenommen. Und total, ich musste es ganz schnell zu Ende lesen. Es war wirklich wie eine Sucht. Hierbei geht es um einen Bildhauer, der eine bestimmte Vorliebe für seine Werke hat. Und zwar nimmt er gerne Gipsabdrücke von, vor allem von Frauen. Und zwar von dem ganzen Körper. Also jetzt nicht nur die Hände, darum, das ist so der Hauptpart, aber auch vom wirklich ganzen Körper. Und eigentlich geht es in dem Buch immer mal wieder halt um ihn und um diese verschiedenen Frauen, die er dadurch kennenlernt und mit denen er dann auch teilweise einfach zwischenmenschliche Beziehungen aufbaut. Jetzt noch nicht mal unbedingt so Liebesbeziehungen, aber einfach... Ja, Freundschaften teilweise. Es gibt gar nicht so dieses eine Thema, in dem es in dem Buch geht. Es passiert ganz viel, aber auch ganz wenig gleichzeitig. Und ich mag das ja, wenn, wenn es irgendwie auch so ein bisschen auf die Sprache ankommt und wenn man nicht zu sehr voll geschmissen wird mit Details und Menschen und Charakteren und so. Es ist ein Buch, was sich so ein bisschen runterholt. Und das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, also unbedingt mal angucken. Außerdem finde ich es jetzt richtig schön aus. Das nächste Buch ist Starkes, weiches Herz von Daria Daria auf Instagram. Die kennen wahrscheinlich die meisten von euch. Sie ist Nachhaltigkeitsbloggerin und ich verfolge sie sehr aktiv und auch schon sehr lange gefühlt. Und ähm, ja, deswegen also war es für mich klar, dass ich mir das Buch kaufe. Es ist kein entspanntes Buch. Also... Es ist jetzt nicht so zum Abschalten und zum Runterkommen, sondern es kann dich schon richtig aufwühlen. Eine Freundin von mir hat mir mal erzählt, sie hat danach erstmal die ganze Nacht geheult, weil es wirft halt dein Leben so ein bisschen ein anderes Licht auf dein Leben und auf deine Herangehensweise. Und sie stellt halt darin einige Fragen, die du dir dann antworten solltest, um einfach so ein bisschen dich mal zu hinterfragen und deine Herangehensweise und dein, dein Leben oder deine aktuelle Situation so ein bisschen zu überdenken. Und wie gesagt, es kann dann natürlich auch sein, dass du zu dem Ergebnis kommst, hm, eigentlich bin ich gar nicht so happy mit meinem Leben und vielleicht sollte ich das mal überdenken. Klingt jetzt natürlich krass für ein Buch, aber es ist echt cool. Ich habe es sehr, sehr schnell durchgelesen. Es Lässt einen auf jeden Fall nachdenken, das ist das, was ich damit sagen will. Ich finde, es ist auch total cool geschrieben, weil Daria Daria ist ja Österreicherin und ich mag es eh total, Österreichern zuzuhören, wie sie sprechen, also wie sie Deutsch sprechen. Und ähm, man, einige Sätze hier sind auch so geschrieben, dass du dir denkst, ah ja, ich kann mir genau vorstellen, wie das ein Österreicher oder eine Österreicherin jetzt aussprechen würde. Also große Empfehlung, kein entspanntes Buch, aber ein wichtiges Buch. Dafür ist das nächste Buch entspannt und zwar ist das Hausbesuche von Stefanie Quitterer, wie ich mit 200 Kuchen meine Nachbarschaft eroberte. Und das habe ich geschenkt bekommen. Ich hätte es mir selbst nie im Leben ausgesucht, aber am Ende dachte ich so, irgendwie war es doch cool und irgendwie ist es, das ist wirklich so ein richtig entspanntes Buch. Ich lege mich nachmittags aufs Sofa, es ist kalt draußen, ich mache mir einen Tee und ich habe einfach Bock auf eine gute Zeit. Es geht hierin um eine Frau, die gerade ein Baby bekommen hat und die jetzt dementsprechend nicht mehr so arbeiten kann und die irgendwann so feststellt, dass sie sozial ein bisschen schwierig ist, weil sie nicht so offen ist und weil sie Leute immer eher meidet. Wenn sie jemanden sieht, der ihr entgegenkommt, den sie kennt, dann wechselt sie die Straßenseite und ne, sie ist so ein bisschen schüchtern. Und das möchte sie aber verändern und deswegen nimmt sie sich vor, ein Jahr lang 200 Kuchen zu backen, und immer zu ihren Nachbarn zu gehen und die halt kennenzulernen und dann schreibt sie darüber einen Blog und dann freundet sie sich halt mit diesen ganzen Leuten an und es macht einfach Spaß, das zu lesen es ist wirklich nicht anstrengend aber es gibt dir irgendwie ein gutes Gefühl und ja, es ist irgendwie schön <lacht> und last but not least ein Buch, das mir schon so oft so viele von euch empfohlen haben und deswegen habe ich es auch bestimmt schon vor zwei drei Jahren gelesen Die Bücherdieben von Markus Zusack ähm, es ist dick es geht um den Zweiten Weltkrieg und das sind alles Attribute, die ich nicht mag. Also in der Schule haben wir irgendwann mal, mussten wir irgendwann mal das Jahr der Wölfe lesen. Auch ein, ähm, Kriegs-, also ein Buch, in dem es über den Krieg geht. Und ich mag das einfach nicht. Ich, ich mag es einfach nicht lesen. Und ich war zwischendurch so sauer, dass ich das Buch zerrissen habe. Nicht so die Bücherdieben. Das ist wirklich ein Buch, ich habe das eben gesehen, die New York Times hat geschrieben, eines jener Bücher, die dein Leben verändern können. Also... Alle, die eine Abneigung gegen Kriegsbücher haben, gegen dicke Bücher haben, kauft das. Es wird euch gefallen. Es geht um ein junges Mädchen, das gerne liest und das halt irgendwie heimlich an ihre Bücher kommen muss und das in ihrer kleinen Stadt wohnt und nicht viel hat und wie gesagt, Kriegszeit und so. Um diese Familie, um diese Geschichte, um Freundschaften, um Liebe, um ganz viel und... Also ich empfehle wirklich jedem Menschen auf dieser Welt, lest dieses Buch. Ähm, am Grab ihres kleinen Bruders stiehlt Liesel ihr erstes Buch. Mit dem Handbuch für Totengräber ist eine tiefe Liebe zu Büchern und Worten geweckt, die sie auch dann nicht verlässt, als ihre Welt in Schutt und Asche versinkt. Liesel sieht die Juden nach Dachau ziehen, sie erlebt die Bombennächte über München und sie überlebt, weil der Tod sie in sein Herz geschlossen hat. Und jetzt habe ich schon wieder Gänsehaut. Also bitte lest das. Das waren so meine fünf Buchempfehlungen für den Herbst. Vielleicht war ja auch schon das ein oder andere Buch dabei, das ihr schon kennt. Aber ich hoffe natürlich, dass auch neue Inspirationen für euch dabei waren. Und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir auch eure fünf Buchtipps für mich für den Herbst äh, mal in die Kommentare schreibt. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat und wünsche euch noch einen tollen Tag. Passt gut auf euch auf und ähm, ja, lest. Ich glaube, das tut gerade ganz gut. Bis dann. Tschüss.